Hey yo, mehr! Das Format ist einfach zu lustig. Ah verdammt. Weißt du, was jetzt passiert ist, Mann? Das war Feedback für das Video und ich dachte, das war ein Satz, den wir zitieren sollen. Scheiße. Wir sind ja jetzt hier bei Quote Quest. Ich gucke noch gerade tausende Leute zu, Mann. ihr mal sagen, hey, willkommen bei Quote Quest. Willkommen bei Quote Quest. Jawohl! Ich bin der Gott der Nacht! Du riechst so anders, wenn du wachtest. Ich beobachte dich nachts im Schlaf. Es tut weh, wenn ich pinkle. Wenn ich allein bin, wähle ich meine Arme um und tue so, als würden zwei riesige Penisse kämpfen. Das ist das Problem. Ich ersuche dich, Warum? mein Weltenbaum. Fühl mich bitte. Die Liebe ist stark. Was ist jetzt? Ich habe das Gefühl, ich bin ein Brot. Ich bin Batman. Du, du, du, du, du Batman! Ich bin Batman! <much�Whoa, taiorrhage southern Katzen hatte> Ich brauch's jetzt nicht. Ganz ehrlich. Ich habe heute Nacht von dir geträumt. Du lagst einfach nur so da, nackt, und ich zog ein Hackebeil und zerhackte ein Hühnchen, was ich uns zum Abendessen machen wollte. Es tut weh, wenn ich pinkle. Stell dir, mal vor, stell dir mal vor, Wasser könnte fliegen. Dann würden statt Vögeln überall so Wassers durch die Luft fliegen. Und das Meer, das Meer bestünde aus Vögeln. Und da könnte man sich die Wassers im Zoo angucken. Die Wassers, die fliegen dann durch die Luft. Wie Vögel. Und die Vögel sind im Meer. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der Menschencode als Dio benutzt gemeinsam sind wir stark. Auf die Schulter klopf. Ja, auch auf deine Schulter Ja, hier. Dankeschön. Puh. Ich bin der Gott der Nacht. Australier, bade meinen Hund großartig. Also liest die Dose. Alle an Bord des HaHa-Zuges. Ey, ey, schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Ich mache Minecraft Let's Plays. Ja. Das ist ja süß. Ey, ich bin hier der Babu. Warte, ja. mal hier. Komm, wir gehen die Leiche von gestern Abend ausgraben. Unsere Frage wäre jetzt: ähm, da hängt das bei Kameramann? Und die Frage, wäre das okay, wenn wir das <lacht> Ja, wo bin ich? Ich bin zu gut versteckt. Hm, wo bin ich? Ich bin zu gut versteckt. Ihr seht mich nicht. <lacht>